Barbara, meine Tochter hat mir von so einer Gruselfigur Momo erzählt. Was steckt denn da dahinter? Ganz egal, wie sie heißen, ob Momo, Teresa Figaldo, Killer Clown, Game Master oder sonst wie. Das sind alles Figuren, die dazu benutzt werden, um Kindern Angst einzujagen. Mit Drohungen, vermeintlichen Erpressungen oder gefährlichen Challenges. Und wo stoßen Kinder eigentlich auf solche Gruselgeschichten? Vor allem bei YouTubern und in Kettenbriefen auf WhatsApp und verstärkt wird das Ganze auch, dass Medien oft unreflektiert darüber berichten und so entstehen viele Gerüchte. Drei Dinge sind im Umgang damit zu beachten. Die Kinder ernst nehmen, mit ihnen darüber sprechen und die Geschichten möglichst gemeinsam entzaubern. Hat Momo eigentlich irgendetwas mit diesem Kinderbuch von, von Michael Ende zu tun? Nein, überhaupt nicht. Diese Momo-Figur ist nur eine von vielen Gruselfiguren, die in der digitalen Welt der Kinder kursieren. Die schauen ja wirklich grauslich aus. Ja genau, und die Kinder bis zehn, elf Jahren fürchten sich auch wirklich davor. Vor allem, wenn sie keine Erwachsenen haben, mit denen sie darüber reden können. Sie stecken auch ein bisschen in einem Dilemma, weil sie fürchten, dass ihnen das Handy weggenommen wird, wenn sie sowas erzählen. Und was soll ich als Vater jetzt am besten tun? Zuerst ist es wichtig, das eigene Kind und dessen Angst ernst zu nehmen und ihm zuzuhören. Und dann tröstest du dein Kind und dann versuchst du mit ihm nach und nach die Geschichte aufzulösen und zu entzaubern. Entscheidend ist dabei, die Geschichte nicht sofort als lächerlich abzutun. Okay, und wie kann ich ihr erklären, dass sie diese Geschichten ja nicht ernst zu nehmen braucht? Ein erster Schritt für dich kann sein, im Internet nach Infos zu den jeweiligen Figuren zu recherchieren. Dann kannst du dir gemeinsam mit deiner Tochter überlegen, warum diese Geschichten nicht wahr sein können. Vielen Kindern hilft auch der Vergleich mit Sagenfiguren, die sie kennen, um zu zeigen, dass es sich hierbei eben um moderne Sagen handelt. Und dann könnt ihr euch noch gemeinsam überlegen, warum sich diese Geschichten zum Beispiel auf YouTube so schnell verbreiten. Weil es eben jemanden gibt, der mit Werbung viel Geld verdienen möchte und dafür braucht es eben möglichst viele Klicks. Hm, ich verstehe, Fake News sind also auch bei Kindern schon ein großes Thema. Ja, und wahr von falsch zu unterscheiden, muss man heute schon wirklich früh lernen.